Ja, herzlich willkommen zurück auf Bühne 3. Wir hatten im ersten Vortrag das Thema Wissensmanagement in verteilten Teams und jetzt geht es im Prinzip auch um Wissensmanagement und zwar mit Geodaten und zwar mit der Plattform Geonode. Was Geonode ist, was es alles kann, das zeigen uns jetzt Benedikt Greller und Mathis Rieke. Guten Morgen, mein Name ist Mathis Rieke, ich bin von der Firma 50 North und ich möchte heute über Geonaut sprechen mit einem Blick auf die Integration von verteilten Geodaten eben in diesem, um Forschungsdateninfrastrukturen zu ermöglichen und zu entwickeln. Vielleicht ein kurzer Hintergrund zur Firma 50 North. Wir sind eine private Forschungseinrichtung im Bereich der Geoinformatik. Und ja, wir beteiligen uns an öffentlich finanzierten Forschungsprojekten, bieten aber auch professionelle Dienstleistungen an für die Entwicklung von, ähm, ja, Open Source Software aber auch äh, Konzept Konzeptionierung und Architekturen. Ähm, wir fördern äh, insbesondere Open Science durch die Bereitstellung von offenen Daten, äh, aber auch eben quelloffener Software. Neben äh, den äh, Projektdurchführungen, die wir machen, äh, unterstützen wir auch die Lehre im Bereich äh, und im Gebiet der Geoinformatik. Man kann das recht bei den Gesellschaftern sehen, die sich sowohl aus dem akademischen Bereich als auch aus dem wirtschaftlichen Bereich zusammensetzen. Im letzten Jahr hat sich einiges getan bei Fifty to north ähm, Zum einen wurde eine neue Geschäftsleitung eingesetzt und äh, im gleichen Zuge auch die Ausrichtung der Firma etwas neu definiert. Und wir haben unseren Fokus äh, ein bisschen weg von den äh, Open-Source-Lösungen, die wir selber entwickeln, hin zu ja, Contributions für Major-Open-Source-Software-Lösungen aus dem Bio-Bereich äh, geändert. Zum Beispiel ähm, Beiträge zu GeoNode-Erweiterungen ähm, oder -Geo API, implementierung und äh, auch Arbeiten mit dem Open Data Cube. Neben mir äh, sind noch Dr. Simon Jirka und Dr. Benedikt Gräler in der Geschäftsleitung und wir teilen uns entsprechend die Aufgaben. Ja, äh, nun zunächst ein Blick auf die Anforderungen für Forschungsdateninfrastrukturen, wenn man eben eine solche mit Geonaut umsetzen möchte. Aus den verschiedenen Projektkontexten haben wir einen Satz von Anforderungen ähm, ja, definiert oder identifizieren können und es lässt sich im Prinzip in diesen sieben Punkten zusammenfassen. Ähm, die Unterstützung von verteilten Datensätzen, ähm, verschiedene Datenquellen, für das restliche System ist sehr wichtig, die Daten müssen referenzierbar sein, aber auch Modelle müssen referenzierbar sein. Es muss möglich sein, eine Prozessierung der Daten möglichst nah an diesen durchführen zu können. Stichwort Analysis Ready Data. Das Management von Large Data ist besonders wichtig, wenn es eben eine Forschungsdateninfrastruktur betrifft. Denn hier sind oft riesige Mengen von Daten schon vorhanden und meistens eben auch verteilt und sehr heterogen. Geodaten, nicht Geodaten, die man hier berücksichtigen muss. Die Integration von In-Situ-Daten ist in den Projekten, wo wir ähm, dieses Vorhaben durchführen, auch sehr wichtig gewesen. Und ja, die Einhaltung der FAIR-Prinzipien ist auch besonders wichtig, gerade mit Blick auf die nationalen Forschungsdateninfrastrukturen, die ja in den kommenden Jahren äh, etabliert werden. Last but not least, die Metadatenverwaltung ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, um eben Transparenz der Daten zu schaffen und auch eben diese auffindbar zu machen und zu strukturieren. Nun ein kurzer Blick auf den Kontext, in dem wir ja, das erste Mal also eine Forschungsdateninfrastruktur Basis von GeoNord durchgeführt haben. Das war eben oder ist das Forschungsprojekt Maridata. Und in dem Forschungsprojekt Maridata geht es darum, den äh, Seeverkehr so zu optimieren oder zumindest eine Route von einem Schiff so zu optimieren, dass man eine Einsparung von Treibstoff erzielen kann und somit eine Verringerung der Emissionen erzielt. 10% ist hier das Ziel, was wir anpeilen. Und ähm, ja, das Projekt ist mit verschiedenen Partnern bestückt, ähm, aus dem akademischen Bereich, aber auch aus dem wirtschaftlichen Bereich und wird vom äh, BMW. BMWi, bzw. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, wie es jetzt heißt, gefördert. Was war die fachliche Herausforderung in diesem Projekt? Ähm, hier in dem Schaubild dargestellt, man hat einen Starthafen äh, und einen Zielhafen, den das äh, Schiff in einer bestimmten Zeit erreichen muss. Und für einen ja, bestimmten Bereich ähm, der Route stellt sich die Frage, habe ich hier nicht die Möglichkeit, äh, effektiver zu fahren, um eben ähm, ja, Treibstoff einzusparen. Und die Idee war, ähm, verschiedene Datensätze heranzuziehen, um dann diese über die Geoplattform bereitzustellen, äh, darauf ein Machine Learning Modell zu trainieren und ausführbar zu machen, um dann entsprechend mehrere Vorschläge für effizientere Routen anbieten zu können. Was spielt da eine Rolle? Äh, zum Beispiel bei den Inputdaten, die Gezeiteninformationen und Strömungen, die Schiffseigenschaften, natürlich auch der Zeitplan, an dem sich die Reedereien halten müssen. Ähm, und Wettervorhersagen, äh, Verkehr äh, und Vorschriften, da gibt es einige Einschränkungen, zum Beispiel am Ärmelkanal äh, darf man nicht äh, beliebig navigieren und auch nur eine bestimmte Anzahl von Schiffen dürfen entsprechend im Kanal sein. Solche Vorschriften müssen eingehalten werden. Das ist wichtig und äh, die wichtigste Datengrundlage für uns sind die Daten aus dem CMAMS, dem entsprechenden Copernicus-Dienst, ähm, den man einbinden kann. Was macht äh, oder beeinflusst den Energiebedarf eines Schiffes denn überhaupt? Äh, vielleicht ein kurzer Blick hierauf. Die wichtigsten Komponenten, die wir identifizieren konnten, äh, mit Hilfe der Partner auch, sind zum einen die Schiffsdimensionen, äh, wie viel Wasser verdrängt das Schiff äh, während es fährt und was für einen Tiefgang hat es, äh, der Trim, sprich der Tiefgang an Bug und Heck und der entsprechende Massenschwerpunkt, die Wellen, primärer und sekundärer Seegang, äh, Strömungen, permanente Geströmungen, äh, Strömung und äh, Gezeiten, Wind spielt eine Rolle, und auch die Wassertemperatur und der Salzgehalt. Und äh, wenn man diese Anforderungen dann identifiziert hat, dann kann man schauen, welche Daten entsprechend eingebunden werden müssen, um ja, so ein Modell vernünftig rechnen zu können. Das sind zum einen die Trajektorien äh, in Kombination mit Sensordaten von Schiffen, historische, also aufgezeichnete Daten. Dann die Vektordaten des Schiffes, die aktuelle Position und der Schiffszustand. Und äh, ja, tabellarische Daten wie der Zielort, äh, Charteraufträge, der Fahrplan, der sich daraus ableiten lässt natürlich auch eine Rolle. Ähm, des Weiteren benötigen wir Rasterdaten eben, äh, auf Basis von Earth-Observation-Daten plus deren abgeleitete Prognosen und äh, auch Vektordaten, um ja, zum Beispiel so eine Schiffskarte zu haben, um gewisse äh, Routeneinschränkungen mit einrechnen zu können. Und des Weiteren tabellarische Daten, Schiffseigenschaften, Schiffsgeometrien, die weitestgehend aber statisch für das jeweilige Schiff sind. Jetzt ein kurzer Blick auf Siemens. Das hatte ich eben schon erwähnt. Das ist besonders wichtig für unsere äh, Datengrundlage, das Copernicus Marine Environmental Monitoring Service. Und äh, da gab es ähm, vier Datensätze, die bei uns ähm, gut eingebunden werden konnten. Einmal die Physics Analysis, die äh, Ocean Wind Daten, die Ocean Waves Daten und das Global Forecast System. Hier sehen wir eine kurze Darstellung einer Schiffstrajektorie. Die Daten werden äh, über die Samba Things API Implementierung von 50 to North angeboten und in der Software, die wir hier auf äh, dem Screenshot sehen, 50 to Helgoland visualisiert. Das heißt, wir haben sowohl eine äh, Trajektorie, ähm, über die man so gleiten kann, ähm, als auch dann eine entsprechende Zeitreihendarstellung. Die besten Kennwerte für äh, eine effiziente Route wurden äh, von uns. Ähm, identifiziert und das sind die Speed- und Course over ground variablen die so eine Schiffstrajektorie aufweisen und um entsprechend diese äh, optimal modellieren zu können, müssen wir unser Machine Learning Modell trainieren und hier haben wir entsprechend über 6 Millionen ies basierte Datentupel genommen, die mit historischen Umweltdaten verschnitten in das Machine Learning Modell entsprechend reingeworfen und so äh, ja, eine Modellierung, Modellierung von SOG und COG auf Basis dieser Datenlage zu ermöglichen. Das heißt, mit über 6 Millionen Daten und entsprechend den Umweltdaten wurde das Modell trainiert. Und wir haben auch, wie man sieht, hier eine recht gute Kurve, die immer recht ordentlich in der Mitte liegt, ermitteln können. Vielleicht noch ein kurzer Blick auf Analysis-Ready-Data, mit besonderem Blick auf das Projekt, was wir durchgeführt haben. Unter Analysis-Ready-Data kann man im Prinzip verstehen, was auch immer notwendig ist, um äh, die Daten für eine Analyse vorzubereiten. Wir sehen hier oben rechts zum Beispiel eine Darstellung, wie das OGC ähm, einmal Analysis-Ready-Data in einem äh, ja, Piloten definiert hat. Im Prinzip hat man ein Datenarchiv, äh, ein generisches Datenarchiv, das muss äh, müssen keine historischen Daten sein, das können auch eine Eichzeitdaten sein. Äh, Vorverarbeitung, dann ähm, hat man entsprechend ein Analytics-Optimized-Data-Store, ähm, mit dem man dann entsprechend die Daten abgreifen kann. Und die, diese beiden Felder, das sind eben die besonders wichtigen, äh, die man auch eben sehr gut mit Geonov realisieren kann. Das heißt, Daten sind im Prinzip fit for purpose, äh, aber welcher Zweck mit einer Analyse verfolgt werden will oder werden soll, ist auch immer abhängig davon, äh, wie der Kontext ist. Das heißt, was ist die Anwendung, was ist das Framework äh, oder gegebenenfalls auch, was ist die Präferenz des Analysten, möchte der die Daten äh, hoch aufgelöst haben in einem bestimmten Datenformat und so weiter. Das spielt alles eine Rolle und äh, für Maridata haben wir eben abgeleitet, dass die, ja, Bereitstellung von Umweltdaten für die Routing-Anwendung im äh, Space-Time-Korridor entlang von Trajektorien für uns bedeutet, dass die Analysis-Ready sind. Das heißt, wir stellen nur Daten bereit, die eben relevant sind für eine bestimmte Trajektorie, äh, machen also so ein Subsetting schon und reduzieren damit entsprechend die Datenmenge auch. Dadurch lässt sich eben, äh, genau, die, diese Datengrundlage direkt in den Machine Learning AI-Verarbeitungsworkflow einbinden mit Hilfe von äh, Python-Libraries. Ja, nachdem wir jetzt den Kontext aus dem Projekt, das wir durchgeführt haben, kennengelernt haben, möchte ich einen Blick auf GeoNode als Basistechnologie für die Umsetzung äh, werfen. Ähm, ja, und hier schauen, was muss GeoNode können und wo muss man GeoNode vielleicht ebenfalls noch etwas erweitern, um die Anforderungen zu erfüllen. Ein kurzer Blick auf die Gesamtarchitektur des Maridata-Systems. Wir damit der Geonode ähm, mit dem entsprechenden Geo-Server, der die OGC-Dienste bereitstellt. Und unten sieht man die Datenquellen, die eingebunden werden müssen: äh, Grip-Daten, NetCDF-Daten vom Global Forecasting System, ähm, NetCDF-Daten vom CMAMS zum Beispiel. Was sind also die Anforderungen an Geonode äh, im besonderen Projektkontext? Wir haben zum einen ein, eine hohe Anforderung an Skalierbarkeit mit Blick auf das Datenvolumen. Wir haben es mit sehr großen Datenmengen, mehreren Terabytes zu tun, die wir verwalten müssen. Und entsprechend die Performance des Daten muss auch gegeben sein, damit das Machine Learning Modell äh, und weitere externe dienste nicht ausgebremst werden. Des Weiteren ähm, haben wir uns vorgenommen, die gesamte Plattform, die gesamte Architektur auf einem Kubernetes-Cluster zu deployen. Und hier waren auch einige Anpassungen notwendig, da kommen wir später noch zu. Ja, und last but not least brauchen wir eine Art von automatisierten Mechanismus, um eben neue Datensätze in das System zu importieren. Das Ganze ergibt dann eine Plattform für Analyse-Ready-Data mit eben diesem sehr speziellen Projektkontext, den ich schon vorgestellt hatte. Ein kurzer Blick auf die geonode Basisarchitektur Für diejenigen, die Geonode noch nicht eingesetzt haben oder gegebenenfalls die Architektur nicht im Genauen kennen, wir haben äh, zum einen einen Geo-Server, der zur Verwaltung der Raster- und Vektordaten äh, zuständig ist und das entsprechend ähm, in einem Filesystem für die Rasterdaten und einer äh, Postgres-Datenbank für die Vektordaten erledigt. Ähm, da drauf ist eine äh, web Application auf Basis von Django entwickelt oder ähm, bereitgestellt, die entsprechend äh, zum Beispiel diese Discovery-Platform-UI äh, anbietet, aber auch den Import von Daten äh, ermöglicht. Und da gibt es noch einige Optimierungen, äh, zum Beispiel ein GeoWebCache, um Daten effektiver und schneller ausliefern zu können, wenn diese sich nicht geändert haben. Um Daten auffindbar zu machen, gibt es die PyCSW-Komponente. Äh, GeoNetwork wird, glaube ich, äh, seit ein, einigen Releases nicht mehr unterstützt. Ähm, und diese PyCSW-Komponente dient eben zur strukturierten Metadatenverwaltung, aber auch eben für die Discovery von den Daten. Ist GeoNode denn äh, Cloud-ready? mit Blick auf äh, die Skalierbarkeit und die große Menge an Daten, äh, eben diese mehrere Terabytes, die wir unterstützen müssen. Das ist eine Frage, die wir uns direkt gestellt haben. Ähm, insbesondere, wie funktioniert das mit Geo, TIFF und NetCDF, die wir nicht auf dem Filesystem speichern wollen, weil das Filesystem gerade in einem Kubernetes-Cluster zum einen sehr teuer werden kann und auch äh, vom Management-Overhead doch einiges mit sich bringt. Und unsere Lösung für das Problem war hier, eine ähm, Anbindung von S3, äh, das ist der Amazon Simple Storage Service. Im Prinzip ist es ein Protokoll, was auch ja so halböffentlich verfügbar ist und auch zum Beispiel von dem Open Source Projekt mit der IO implementiert wurde. Das heißt, man ist nicht an AWS gebunden, man kann das auch mit anderen Systemen realisieren. Und in diesem S3, das ist ein Object Storage, da werden entsprechend die Rasterdaten gespeichert und mithilfe ähm, des cloud Optimized GeoTiff plugins des Geo-Servers ähm, eingebunden und können dann entsprechend im Geonode publiziert werden. Ein kurzer Blick auf den Workflow. Das ist jetzt entsprechend dieser äh, automatisierte Workflow zum importieren von Daten, die eben in so einem S3-Speicher liegen. Äh, wir haben dafür einen neuen Geonode-Management-Command entworfen, create layer from object der entsprechend als Input eine Referenz auf ein S3-Objekt entgegennimmt aus dem wir dann in einem ersten Schritt einige Metadaten ableiten, zum Beispiel ähm, einen Zeitstempel, wenn er entsprechend in dem Dateinamen verhaftet ist. Im nächsten Schritt erstellen wir dann über die GeoServer REST API ein Coverage und hier kommt dann eben das äh, Cloud-Optimized-GeoTIFF-Plugin vom GeoServer äh, zum Einsatz, das entsprechend äh, GeoTIFFs einbinden kann mit einer Referenz auf äh, S3-Objekte. Wenn diese Daten dann entsprechend im Geoserver registriert wurden, das Coverage also verfügbar ist, können wir den neuen Layer in GeoNode registrieren und haben danach dann die Möglichkeit, den entsprechend in der Plattform zu finden und äh, über die verschiedenen odc schnittstellen auch zugreifbar zu machen. Das ist im Prinzip äh, ja, ein wichtiger Aspekt, um ja, große Rasterdatenmengen in GeoNode zur Verfügung zu stellen. Ähm, wir haben aber auch im Rahmen von weiteren Projekten, im Rahmen von weiteren Forschungsdateninfrastrukturvorhaben äh, weitere Anpassungen und Erweiterungen von Geonord durchgeführt, die ich jetzt hier nicht vorenthalten möchte, aber nicht im Detail darauf eingehen werde. Da ist zum einen die Integration von äh, Rasterman-Datensätzen, die wir für das äh, Julius kühn institut durchgeführt haben. Dann äh, gibt es noch eine Umsetzung für die OGC Thunder Things API als Remote Service in Geonaut, die wir für die University of Manitoba realisiert haben und dann haben wir GeoNode auch als Basis für ein Aufforstung äh, Forest Management Projekt realisiert. Hier ist ein kleiner Screenshot von der Rasterman Integration. Hier sieht man also, ähm, dass wir einen neuen Remote Service integriert haben und entsprechend hier über die äh, UI von GeoNode entsprechende Ressourcen importieren können und diese Ressourcen dann entsprechend mit Metadaten in Metadaten GeoNode hinterlegt werden. Ähnlich funktioniert das Prinzip für die Sensor Things API. ähm wo man entsprechend die Center Things API Instanz als Remote Service anbieten kann, äh, einstellen kann und entsprechend dann die Stationen, die von dieser Center Things API angeboten werden, als äh, Layer in GeoNord registrieren können. In der größeren Community von GeoNord gibt es natürlich auch noch viele weitere spannende Arbeiten, die im Kontext äh, Forschungsdateninfrastrukturen durchgeführt werden. Und ähm, da möchte ich gerne auf das Thünen-Institut verweisen, die ähm, einen besonderen Fokus auf das fair oder die Fairprinzipien legen und mein direkter Nachredner Florian Hürth vom Thünen-Institut hat dazu auch einen sicherlich sehr spannenden Vortrag vorbereitet. Eine letzte Zusammenfassung, um so langsam zum Ende zu kommen mit der Präsentation, die ich hier geben möchte, ist eine Übersicht von, eine Übersicht von Anpassungen, die wir für Geonode entsprechend realisiert haben. Uh, zum einen eben dieser schon beschriebene Datenimport über Cloud Optimized SGOTIV und S3. Dann haben wir einige Anpassungen für das Deployment äh, mit Kubernetes als C-Plattform durchgeführt. Die Docker-Struktur etwas entschlackt, zum Beispiel auch den Geo-Server ähm, so umstrukturiert, dass keine Shared-Volumes mehr genutzt werden. Wer sich mit Kubernetes ein bisschen auskennt, der weiß, wenn man zum Beispiel den Geo-Server dann skalieren will, ähm, einen Cluster-Geo-Server betreiben möchte und äh, die Pods in verschiedenen Kubernetes-Nodes eines Clusters dann laufen, dann funktionieren die Shared-Volumes direkt schon nicht mehr und der äh, Geo-Server wird entsprechend nicht mehr starten. Äh, solche Anpassungen waren eben nötig, um die Plattform auf Kubernetes lauffähig zu bekommen und äh, wir haben entsprechend Customize-Files dafür angelegt, äh, die ein Deployment auf Minikube, aber auch eben Amazon Web Services erlauben. Des Weiteren haben wir noch das Task-Management äh, etwas entschlackt. Ähm, da gab es verschiedene Mechanismen Mechanismen im Geonode, die etabliert waren, äh, Conjobs, äh, Salary Worker, äh, also auch in Jenkins zum Beispiel für Backups und äh, in unseren Augen sind die das Backup von Daten ist eher Aufgabe des Deployments, da kann man dann zum Beispiel Kubernetes-Jobs anlegen, die regelmäßig ja, eine Datenbank in den S3-Objekt speichern oder sowas und das haben wir entsprechend bei unserem Deployment entfernt, um das Ganze auch ein bisschen schlanker zu gestalten. Die ganzen Arbeiten, die wir durchgeführt haben, möchten wir natürlich auch ja, zurück in die Community spielen und wir haben uns da für ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen entschieden und ähm, ja, würden in einem ersten Schritt einmal die ganzen Anpassungen, die wir in den Docker-Files gemacht haben, die nicht unbedingt funktional waren, aber die äh, zum Beispiel das Docker, den Docker-Build-Mechanismus etwas erleichtern, ähm, Multistage-Builds zum Beispiel einführen, äh, das würden wir als erstes zurückspielen, um dann in einem zweiten Schritt eben diese entsprechenden Anpassungen, die ich gerade dargestellt hatte, in der gesamten Architektur, Docker-basierten Architektur einzubringen, um das System etwas leichtgewichtiger zu machen und eben auch bereit für ein Kubernetes-Deployment als weiterer Schritt wäre dann eben die Bereitstellung von Customize-Files ähm, möglich, um ja, Kubernetes-Deployments äh, leichtgewichtig zu ermöglichen. Wir peilen hier das 4.0-Release von GeoNode an. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr noch stattfinden und das würde zeitlich also sehr gut passen. Neben diesen Kubernetes-basierten Dingen, die wir durchgeführt haben, wollen wir auch noch weitere Contributions zurück in die Community fließen lassen. Äh, die sind dann eher fachlicher Natur. Und das sind im Prinzip die Sachen, die ich eben vorgestellt habe, dieser äh, GeoTIF- und S3-Mechanismus, die Integration von Sensordaten über die odc Sensor Things API und auch die Coverage-Daten über den Web-Coverage-Service. Ja, am Anfang der Präsentation hatten wir einmal einen kurzen Blick auf die Anforderungen für Forschungsdateninfrastrukturen ähm, gelegt und eben einen besonderen Blick auf Geonauti ähm, gesetzt. Und jetzt als Abschluss würde ich gerne einmal schauen, wie weit sind wir denn gekommen, in den Arbeiten, die wir für die verschiedenen Projekte durchgeführt haben. Und für die verteilten Datensätze äh, würde ich so einen Teilhaken setzen. Das ist noch nicht äh, perfekt ausgereift, aber ich denke, der technologische Durchstich ist erreicht. Wir haben die Möglichkeit, über ein skalierbares System große Datenmengen in Geonaut einzubinden. Und ähm, das Ganze funktioniert auch in der Cloud. Wir haben für unseren spezifischen Projektkontext äh, die Möglichkeit, ja Daten zu prozessieren. Äh, und haben eben, ja, eine Plattform entwickelt, die Analysis Ready Data anbietet. Ähm, und das Ganze funktioniert äh, sehr effektiv und kann direkt auch in einem Kubernetes Cluster durchgeführt werden und ermöglicht eben Machine Learning Anwendungen. Und, äh, ja, parallel dazu, das Management von Large Data, verteilt und heterogen, ist äh, in unseren Augen auch zumindest teilweise erfüllt und erreicht worden. Ähm, auch zum Beispiel mit der Einbindung von Remote Services, Sender Things API und dem Coverage Service. Die restlichen Anforderungen sind Bestandteil von weiteren Projekten, die wir durchführen. Und wir hoffen auch hier bald Erfolg vermelden zu können und die ganzen Entwicklungen, die wir durchführen, entsprechend in die GeoNode-Community zurückzutragen. Und bin ich am Ende angekommen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn es Fragen gibt. Ja, vielen Dank, Mathis Rieke und Benedikt Griller für diesen Einblick in GeoNode. Wir haben auch ein paar Fragen dazu erhalten. Der Mathis Rieke ist hier, um diese zu beantworten. Ähm, ja, wie werden verschiedene Datensätze zusammengeführt? Ja, ich versuche mein Bestes beim Beantworten der Fragen. Erstmal danke für die äh, vielen Fragen und die äh, Teilnahme im, im Chat. Das äh, freut mich. Ähm, ja, zur Frage, die verschiedenen Datensätze, die Kombination ähm, ist ja besonders wichtig für die ja, Analyse. Das heißt, in dem Machine Learning Modell, was wir gerechnet haben, sind die Daten im Prinzip dann verknüpft worden. Einmal die Rasterdaten und die Vektordaten, die als Input genommen werden und auch als Label genutzt werden. Und das Ganze hat natürlich nicht in GeoNode selber stattgefunden, sondern wir haben die Schnittstellen für GeoNode genutzt, um die Daten in einem Python Notebook entsprechend zu äh, zu beziehen und dann da mit verschiedenen äh, ja, Mechanismen zu verschneiden, die man ähm, mit den Frameworks zur Verfügung hat. Ich, ähm, ich selber bin nicht der Machine Learning Experte. Äh, ich weiß, dass TensorFlow eingesetzt wurde. Ähm, zur Entwicklung des Notebooks und ähm, ja, das bietet ja letztendlich alle Möglichkeiten auch äh, under the hood für ähm, RUST-IO, äh, X-Array, was, was es da alles so für Python-Libraries gibt. Genau, das ist im Prinzip das. Und äh, GeoNode ist im Prinzip äh, ja da der Datenbereitsteller. Das heißt, wir können die äh, OGC-Schnittstellen vom ähm, Geo-Server nutzen, aber auch die katalogischen Stellen, um Daten zu finden. Noch eine ähnliche Frage. Was sind die Hardwareanforderungen anforderungen fürs Training des ML-Modells? Wie lange dauert es, das Modell zu trainieren? Ja, ist in der Tat nicht wenig. Wir haben, wie ich schon gesagt hatte, eine eigene EC2-Maschine in dem AWS-Cluster neben dem Kubernetes-Cluster dazugestellt. Das heißt, wir haben einen recht nahen Zugriff auch auf die Daten und auch auf die auf die Dienste von Geonaut. Und das ist eine spezielle ähm, AWS-EC2-Maschine, die äh, CUDA-Cores hat. Das heißt, da laufen wirklich, äh, ja, ich glaube, Nvidia-Grafikkarten, äh, die man sich dann entsprechend ähm, buchen kann. Die ist nicht ganz günstig, kann man aber auch dann äh, zum Beispiel einfach wieder abstellen, wenn man das Modell fertig trainiert hat. Und es dauert schon mehrere Stunden dann mit diesen sechs Millionen Daten ähm, setzen, das Modell zu trainieren. Okay. Jetzt noch ein paar Fragen direkt zu GeoNode. Hier geht es um verteilte Daten. Können mit GeoNode die Daten der Projektpartner auf Ihren eigenen Servern liegen bleiben und dann in GeoNode referenziert werden? Das geht auf jeden Fall. In GeoNorth hat man äh, ja die Möglichkeit, Remote Services einzubinden und die Integration mit Rasterman, die ich kurz angeschnitten hatte, angeschnitten hatte, die ist eben genauso realisiert. Das heißt, äh, es gibt externe Dienste, die auch otc schnittstellen anbieten und GeoNorth hat dann die Möglichkeit, diese per Metadaten zu referenzieren. Die Daten bleiben dann entsprechend im äh, anderen Rechenzentrum oder auf dem auf der anderen Instanz liegen, lassen sich aber über GeoNorth finden und entsprechend auch über die gleichen Mechanismen dann einbinden. Also ist eine sehr charmante Möglichkeit, ähm, aber benötigt eben ähm, OGC-kompatible Schnittstellen. Eine weitere Frage zu verteilten Daten kann man mit GeoNode andere Metadatenkataloge H wissen Das ist eine gute Frage, in der Tat kann ich das nicht selber beantworten. Ich will da auch vielleicht die Frage weiterreichen an den Florian Höth, also vielleicht in einer halben Stunde nochmal reinhören, äh, der selber im Streaming-Komitee von, von GeoNode ist und äh, sich mit der Funktionalität da ein bisschen besser auskennt. Wir selber haben die Funktionalität nicht genutzt. Ähm, durchaus möglich, ja. Gut, dann werden wir die Frage nachher nochmal stellen. Und eine letzte Frage. Ich habe versucht, NetCDFs hinzuzufügen. Das funktioniert nicht. Benötigt man dafür ein Plugin? Bis, äh, ja, es gibt ein Plugin äh, vom Geo-Server, das NetCDF-Plugin. Äh, ich glaube, äh, es gibt aber auch zwei Plugins, ein Input- und ein Output-Plugin zum Laden von, von Rasterdaten. Wir selber haben das mit dem Geo-Server nicht benutzt, weil es in der Tat aus Box nicht so gut funktioniert hat. Wir haben die Daten äh, selber vorprozessiert und dann als äh, GeoTIFF abgelegt. Das heißt, wir haben die NetCDF-Daten vom, vom CMEMS, ähm, geladen ähm, mit einer Python Library, die entsprechend umgewandelt und dann als, als GeoTiff abgespeichert, um die dann eben mit dem Cloud Optimized GeoTiff Plugin über S3 einbinden zu können. Das war für unseren Use Case effektiver, ähm, weil wir eben diesen einen speziellen Datensatz hatten. Wenn es aber wirklich eine große Menge an verschiedenen NetCDF-Daten gibt, dann müsste man sich das nochmal genauer anschauen. Und nochmal in das geoserver plugin reinschauen. Wir haben das auch auf dem Stack liegen, auch in der Tat als Anfrage von, von anderen Projektpartnern. Aber momentan kann ich da noch nicht sagen, ob das technisch einfach möglich ist. Alles klar. Vielen Dank, Mathis, für deinen Vortrag und auch für deine Antworten. Wir sehen uns gleich um 10 Uhr wieder zu einem weiteren Vortrag zu GeoNode. Bis gleich. Vielen Dank.